heute mal wieder ein Video mit der Handkamera. Warum mit der Handkamera? Ja, virtuelle Maschinen sind nicht immer so hundertprozentig äh, zeigen nicht so das echte Bild und da dachte ich mir, Handkamera ne? außerdem also, spare ich mir die Audio-Nachbearbeitung. Schauen wir mal warte mal und dann sehen wir weiter. Wir gucken uns an Ubuntu genau 1310 das ist eigentlich äh, ganz normales Ubuntu 1310 Saucy Salamander. Das aber standardmäßig schon auf Gnome Desktop ist. Na, gucken wir mal. Ne? Gucken wir uns mal an. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, was da so ist. Ne? Jetzt machen wir es nicht in der virtuellen Maschine, sehen wir es mal auf dem echten PC. Ich habe mal meinen alten Core i7 wieder ausgekramt. So sieht das aus, wenn er startet. So, ne? so sieht das aus. Gut. Da sieht man sofort hier oben, was die Zeit geschlagen hat. 23. Ne? Da kann man umstellen zwischen hoher Kontrast oder weniger Kontrast Deutsch. Und Englisch, je nachdem, welcher Mensch gerade so hier sitzt und die Lautstärke kann man direkt hier einschalten, umschalten, warum auch immer. No, gut. und da kann man direkt wieder ausschalten oder nicht. Gut, Ubuntu Gnome. Okay. ja, Gut, Sitzung könnte man hier umschalten, wenn man mehrere Desktop-Umgebungen installiert hat. Zum Beispiel hätte man zusätzlich noch KDE installiert, könnte man immer umstellen. Na, klick mal auf Sitzung, KDE oder Unity, wenn man es installiert hätte. Ist jetzt hier zum Glück. Nicht 3, 2, 1, So. Lang uns mal an gucken wir mal. Schau mal So, so sieht das dann aus. Äh, zwei Füße, äh, die aussehen wie durchs Wasser gelaufen. Ne? Interessant hier, da sieht man noch ein Wohnzimmer hier drin, wenn man sich da mal genau ranzoomen würde. Ich kann man ein Wohnzimmer in den Füßen erkennen. Ja, ganz nett gemacht. Aber nicht meines. Gut, also schauen wir mal weiter. Ähm, Aktivitäten haben wir hier da kann man alle Anwendungen mal anzeigen. Die häufigen Anwendungen oder alle Anwendungen, die hier vorher installiert sind. Mit dem Rollrad der Maus kann man das hoch und runter. Kann man da mal so ein bisschen gucken. Manche Dinge haben dann auch noch so ja, mehrere Symbole in eins verschiedenes. Ne? Die und bla bla bla. Ne? Manche sind so gebündelt. Hilfsprogramme zum Beispiel, ne? zum Beispiel das Terminal, kann man direkt so. Ne? Gut, hier in meiner Auflösung war es jetzt nicht so groß, würde ich sagen. Bearbeiten Profileinstellungen ein bisschen größer, die dicken gleiche Schrift abschalten und dann mal so, damit man überhaupt noch was erkennen kann, auswählen. 20. Oh, uh, ist aber jetzt äh, sowas von hell. Gut, Standardfarbe ist da so weiß. Ich hoffe, das weiß. Ich, ich habe hier blaue Lampen. An dem. Gut, UNAM, minus äh, A. Kernel 3.11.0.15 Generic 64-Bit-Version habe ich installiert. Äh, LSB Release-A. Äh, da steht da einfach Ubuntu 13.10 Saucy. Saucy ist der Codename von Ubuntu 13.10. Gut, äh, falls ihr mal folgenden Effekt habt, dass sich ein Fenster maximiert und ihr wisst gar nicht mehr, wie, wie kriegst du es kleiner. Ne? Hier ist so ein Schließending. Ja, gut, manche Fenster kann man direkt so ziehen einfach, aber manche Fenster. Wie zum Beispiel Aktivitäten, den der Time Manager, wenn der sich mal maximiert hat. Wie kriegt der jetzt kleiner? Wie ne? kriege der jetzt kleiner? Ja, wenn man dann versucht, von oben zu ziehen, dann geht das. Ne? Oben den schwarzen Bildschirm ran, aber außerhalb der Uhr, bitte schön. Ne? Außerhalb der Uhr und dann mit der Maus, linke Taste, ziehen. Genau ne? so könntest du dann auch wieder maximieren. Ja? Hier oben daneben, neben der Uhr, ziehen. Ihr könnt auch die Alt-Taste drücken. Alt-Taste, Dann könnt ihr irgendwo, wo nichts ist und dann könnt ihr auch so rum. Gut, die fensteraktionen sind dann auch in der hilfe beschrieben ihr könnt auch mit der maus ziehen sobald der mauszeiger also wo jetzt die schwarze hand ist der mauszeiger den bildschirmrand berührt da geht es zum halben fenster ne? falls man hier noch was anderes ne? dann da müssen wir wieder aktivitäten zum beispiel das terminal starten ja, achtet jetzt mal darauf wo meine maus ist sobald ich mit der maus mit dieser schwarzen hand den bildschirmrand berühre kommt so ein bisschen blau und groß und jetzt habe ich zwei fenster nebeneinander ne? schön das eine davon kann ich direkt wieder schließen, wenn ich will das andere runterziehen schön maximieren, Doppelklick auf den Rand so kommt man da durch ne? Gut, wenn man wieder auf Aktivitäten geht, dann sieht man hier das zuletzt geöffnete Fenster könnte man auch da schließen hat da eine andere Arbeitsfläche, also ist ein bisschen gewinnungsbedürftig ne? ich kann jetzt aber nicht hier rüber gehen und dann sehe ich das Ding wieder ich könnte zum Beispiel die Windows-Taste drücken, ne? das nennt man auch Super-Taste bei mir ist da mittlerweile ein Ubuntu-Logo drauf äh, damit man da mal auch ein Fenster verschieben könnte zu den anderen und dann auf die Ebene seht dann wieder zwei Fenster, könnte dann mit der Maus rüber, mit der Maus rüber, seht ihr wieder nebeneinander, so geht das, ne? so geht das, äh, ja, gut, maximieren, äh, Steuerungstaste gedrückte Mausrolle hat nach vorne, kann man die Symbole größer, die sehen so ein bisschen golden aus, jetzt wird das also ist gar nicht so schlecht, äh, gar nicht mal so schlecht gemacht, Sonst habe ich immer die die Gnome Icons durch andere ersetzt, weil die waren vorher mal ziemlich unerträglich, aber so wirkt das eigentlich ganz edel. Ne? Schwarz, weiß, ein kein golden. Ne? Gut, ein bisschen gold. Gut, hier kann man Listenansicht oder Symbolansicht oder weiß der Teufel was. Ne? Gut, verborgene Dateien anzeigen kann man übrigens auch hier. Sonst eine Steuerung und H drücken. Gut, was haben wir denn? kann man den in Dateien Info zu Dateien, das ist der Nautilus 382 schließen. erkennt man da auch daran, dass mit Server verbinden hier drin gelandet ist. Gut, was haben wir für einen Firefox? Na, denselben wie bei Ubuntu 1310 wahrscheinlich Hilfe Firebox. 26er Version. Schön. Also hier sieht man auch die, die Symbolchen, ist eigentlich ganz nett gemacht ne? Äh, ne? mm -hmm. ganz netter Firefox. Also ich finde ja auch dieses Adwaita-Thema ganz, ganz hübsch ne? mit diesen etwas transparenten viereckigen Buttons. nett. Da haben wir auch noch die Einstellungen. Äh, was wir hier nicht haben, sind die äh, privatsphäre einstellungen Brauchen wir auch nicht. Ne? Brauchen wir auch nicht. Ne? Die haben wir eigentlich nur deshalb mittlerweile drin äh, bei Ubuntu, in Unity und Amazon und, und was da alles so eingeblendet wird standardmäßig. Das könnte man bei einem Ubuntu 13.10 mit Unity hier ausblenden mit den Privatsphäre. Einstellungen. Ne? Braucht man hier nicht Informationen. wir ne? mal. Ganz normales Ubuntu 13.10. Aber wie gesagt, standardmäßig mit GNOME-Vorgabeprogramme. Evolution als E-Mail-Programm, also nicht Thunderbird. Ne? Kalender auch Evolution, Musik, Rhythm Video mit Videos und Fotos mit Bild betrachtet. Warum man die Namen jetzt vereinfacht, ne? dass man zum Beispiel den Nautilus einfach nur Dateien nennt und so weiter, das sei dahingestellt. Ne? Hier gibt es übrigens auch nicht die rechtlichen Hinweise, die man sonst unter den anderen Ubuntu-Versionen hat, wo Unity drin ist. Ne? Das ist die Suche im Dash. Nochmal mit rechtlichen Hinweisen versehen braucht man hier nicht, weil man hat kein Unity. Hier sieht man auch, das System ist auf dem aktuellen Stand. Gut, Aktivitäten, gucken wir mal, PDV hatte ich mir schon mal installiert, über Software Center käme man zum Beispiel an die Paketquellen ran, bearbeiten Software-Paketquellen oder sonst über die entsprechende Suche. Hier kann man mit zusätzlichen Treibern natürlich seinen Grafikkartentreiber noch ändern, wenn man jetzt nicht den Nouveau-Treiber von NVIDIA benutzen will, sondern einen proprietären, also vom Hersteller. Der liefert einen Treiber, der aber nicht quelloffen ist. Da kann man das hier machen. Die, die nicht quelloffen sind, sind meistens etwas schneller. Zum Beispiel für Spiele. Zum ne? Spiele. Gut. Ich habe hier den Nouveau Grafikantreiber. Hier werden mir andere angeboten. Könnte ich testen. Ne? Für Spiele oder Steam oder sowas. Gut. Hilfe, Info, Ubuntu Software Center 13 haben wir hier drin. So, was hätten wir noch? Rechtsklick, äh, Hintergrund ändern, das ist, finde ich, nicht so gut gelöst. Ne? Also da, mir fehlt immer der Dialog zum, äh, ja, such mir mal selber ein Bild. Ne? Oder ich sehe ihn nicht, ne? Bilder. Ich kann ja auch mit Rechtsklick oder Linksklick. Ne? Ich, ich kann jetzt auf einzelne Farben anstelle dieses Hintergrundes, da könnten wir hier was anderes aussuchen, ist ja ganz nett auswählen, aber wenn ich jetzt selber ein Bild hätte, das vielleicht nicht in meinem Bilderordner ist, dann ist das vielleicht so ein bisschen dümmlich. dümmlich. Ich kenne Einstellung für Datum, Uhrzeit, wenn das nicht stimmt, kann man hier nochmal korrigieren. Ansonsten ganz nett, ja. Ansonsten ganz nett gemacht. Wie gesagt, von Design, schwarz-weiß. Gefällt mir gut. Haben wir eigentlich Zeitgeist und so weiter. Also wegen der Privatsphäre. müssen wir da vielleicht nochmal gucken. Können wir vielleicht mit ALT und F2 Synaptik oder so? Ich glaube, das muss ich erst installieren. Uh, SUDO APT install Synaptik, damit ich da mal gucken kann nach Zeitgeist und Kram. Zeitgeist. Ähm, gut, Aktivität. Was haben wir sonst noch? Ähm, ja, müssen wir schauen. Synaptik. Synaptik paketverwaltung Software installieren oder entfernen. Hier, also dieses Farbige, ne? das kann man schlecht, schlecht erkennen. Ne? Also wenn das so hinterlegt ist, da ist Weiß auf Weiß, ne? dann weiß ich gar nichts. Ist ein bisschen komisch. Habe ich das da falsch gemacht? Glaub nicht. Ne? Gut, das mit dem Solo aus der Kommandozeile funktionierte so nicht. Dann es so, 1, 2, 3, 4. so. In der Synaptik-Paketverwaltung äh, hm? ja. müsste es eigentlich dann zu sehen sein, ob wir Zeitgeist drin haben. Also die Dinge, die uns vielleicht stören an aktuellen Ubuntu-Versionen. Schauen wir mal. Inzwischen aktivieren wir oder machen wir gehen mal wieder auf die Aktivitäten und gehen wir mal auf Monitor. Und oh, nee. so. Schauen wir uns Systemmonitor an. Systemüberwachung, da fehlen mir so ein bisschen diese, diese Linien, ne? die werden nicht immer so aufgebaut. Wie gesagt, da habe ich ein Problem mit dem, mit dem Grafik. Also hier sind Linien, ne? Erst wenn ich das Fenster so ein bisschen ziehe, erscheinen die Linien. Also Irgendwo weil ich meinen anderen Grafikantreiber. Also kleine, kleine Darstellungsfehler sehe ich hier noch. Ja, das sind übrigens kein Darstellungsfehler, das sind sechs CPUs mit jeweils zwei Threads. So, und hier sieht man dann die Geräte, ein bisschen komische komische device, mapper, weiß ich nicht, Prozesse, Ansicht aller Prozessanzeigen, kann man sich hier, was gerade so läuft, und hier nach CPU und so weiter, gut, finden wir alles wieder, was wir sonst von anderen ähm, ubuntu versionen kennen, gut, Synaptik installiert, sehe ich das jetzt direkt hier bei Aktivitäten, Nee. Ne, muss ich nochmal separat nach suchen, ne? eigentlich müsste es mit Rot rechnen, mal gucken, man kann das selber, Synaptik, Paketverwaltung, macht er es direkt mit Rotrechten? Ja, sonst hätte er mich jetzt nicht gefragt. Gut, wir wollten nochmal gucken. Software ist in Paketen. Ja, das ist nochmal für Idioten. Gut, äh, Zeitgeist, wie ist das mit? Zeitgeist. Achso, ja, ist installiert. Ne? Äh, Zeitgeist haben wir noch drin. Äh, S nach S sortieren. Also zeigt erst einmal nach drin ne? so eine Datenbank, die sich ein bisschen was merkt. Das muss nicht schlecht sein, aber wie gesagt, ich brauche es eigentlich nicht wirklich. Zeigt das, das könnten wir vielleicht über die Privatsphäre vielleicht dann brauchen. Ne? Also Unity haben wir gar nicht. Ne? Unity ist klar, wir haben eine andere Benutzeroberfläche. Könnten wir mal, mal nach, nachinstallieren und wenn wir KDE wollten, Dann könnten wir uns gegebenenfalls den KDE Desktop, ne, Paketname, KDE, ne, Apport, ja, die Absturz-Dings, wenn ihr wenn Absturz-Meldungen kommen, könnt ihr die auch abschalten, habe ich schon ein Video dazu gemacht. Äh, Apport ist dieses Abschluss, wo ist eigentlich KDE? Jetzt, jetzt habe ich es wieder anders sortiert. KDE Desktop, ne, ne, Desktop warum zeigt er dann äh, das so komisch an ich weise doch auch nicht nach Paketnamen jetzt müsste ich doch extra nach nach dem Namen suchen KDE KDE KDE KDE KDE KDE Plasma Desktop und eine minimale Anwend Auswahl von Anwendungen könnte ich mir hier nochmal nachinstallieren gut also tut's, ne? Rechtsklick, äh, Rechtsklick, äh, Rechtsklick tut's nicht. Warum tut's nicht Aktivitäten? Weil es vielleicht dann noch schön offen ist? Nee. Rechtsklick, jetzt kann ich den Hintergrund nicht ändern. Warum? Äh, muss ich dann wieder einstellen. Also ein bisschen buggy finde ich es noch. Ne? Äh, mit dem hellen Darstellen von, von Text teilweise. Guck mal. Äh, Hintergrund kann ich auch hier reichen. Hintergrund machen wir wieder in Standard mit den Füßen. Auswählen. Und wir haben die Füße wieder. Gut, wenn ich jetzt im Aktivitäten-Dateimanager irgendwo ein Bild hätte, könnte ich das mit Rechtsklick ähm, das Bild als Hintergrund verwenden. Machen wir mal mit Taste Druck. Könnte ich jetzt mal mit Taste Druck ein Bildschirmfoto erscheint er da, ne? da ist ein Bildschirmfoto. Ähm, und dann könnte ich sagen als Hintergrund festlegen, wenn ich das haben wollte. Ne? Wenn ihr also Bilder ordner habt, ne? gut. Rechtsklick, also irgendwie ist das jetzt nichts mit, mit Rechtsklick hier, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen komisch, also Zeitgeist haben wir noch, aber ich denke, das Unity Tweak Tool, ne? habe ich mir das nachgezählt, ich glaube das habe ich mir nachgezählt, Thema, News haben Knöpfe und so weiter, und weiter ist Vorgabe, Symbolthema hätten wir auch noch, Humanity Dark, wenn einem das nicht so, Gucken nochmal, wie sieht das dann aus? Humanity Dark, Na, da hätte man seine orangefarbenen wieder. Gut, äh, ich mache mal wieder Gnome. Me. spricht man das eigentlich aus? Gnome? Gnome? Oder Gnome? Äh, ich weiß es doch auch nicht. Ich gehe jetzt mal wieder voll auf Ausschalten. Wer sich dann noch fragt, wofür man das denn gebrauchen kann, also im Moment benutze ich es zum Rendern. Zum Beispiel für meine Videos und werde berichten, wie stabil es läuft. Also im Moment läuft es sehr stabil. Ich hoffe, ihr mit Golfzahmen verbleiben. Freundlichen Grüßen und Tschüss.